Okay, kommen wir jetzt zu den verschiedenen Lernmechanismen, die es gibt, um motorisch etwas zu lernen. Ähm, die wurden ähm, zusammenfassend aufgeschrieben von Wolpert, Diedrichsen und Flanagan in einem Beitrag für die Nature Review Neuroscience ähm, und die unterscheiden vier verschiedene Mechanismen des motorischen Lernens. Das eine ist das Lernen durch Ausprobieren, das zweite das Lernen durch Beobachten, das dritte Lernen durch Fehlerreduktion und das vierte Lernen durch Wiederholung. Und ich werde jetzt auf diese einzelnen Lernmechanismen ähm, ein bisschen genauer eingehen. Ähm, zum Lernen durch Ausprobieren zu diesem Mechanismus hat ähm, Joachim Hofmann, ein Wahrnehmungspsychologe, ähm, ein, den Mechanismus ähm, ein wenig konkretisiert und den könnt ihr hier dargestellt erkennen und ich werde euch mal erläutern, wie dieser Mechanismus ähm, funktioniert. Dazu mache ich gerade mal den Laserpointer wieder an. Ähm, wir haben hier die bekannten ähm, Kürzel für die wahrgenommene Situation und hier die ähm, erwartete Folgesituation, also sprich so wie der erwartete Effekt der Bewegung hier. Und ähm, zu Beginn einer jeden äh, Bewegungsproduktion antizipiert man äh, unter Kenntnis des ähm, aktuellen wahrgenommenen Zustands äh, den nächsten den erwünschten ähm, Zustand und produziert da, da aus dieser, ähm, also durch diesen erwünschten Effekt wird die ähm, Bewegung äh, R- produziert. Wenn das geschehen ist, dann kommt es zu einem Vergleich zwischen dem der erwarteten Konsequenz S-Dach und der tatsächlich wahrgenommenen Konsequenz S'. Und dieser Vergleich, der hat zwei verschiedene Ausgänge, der kann entweder positiv ausgehen, das heißt die erwartete Konsequenz entspricht auch der tatsächlichen Konsequenz. Wenn das so ist, dann wird diese Assoziation hier, nämlich dieser SR und ich nenne das jetzt hier mal Effekt, SRE-Verbindung, so wird es meist genannt, also die Verbindung zwischen Stimulus, Response und Effekt ähm, im Englischen ähm, wird verstärkt. Wenn dieser Vergleich allerdings negativ ausgeht, dann sagt Hofmann, dann äh, muss die äh, Wahrnehmung differenziert werden. Ähm, wie das in der Sportpraxis aussieht, möchte ich euch mal an einem Beispiel aus dem Tischtennis deutlich machen. Ähm, und zwar aus meiner eigenen leidvollen Erfahrung. Ich war früher mal ähm, ja ein mittelprächtiger Tischten Tischtennisspieler, der gelegentlich schon mal auf dem Kindergeburtstag zweite und dritte Plätze eingeheimst hat ähm, und das ist dann auch meiner Schule nicht verborgen geblieben und wir hatten mal einen Schulwettkampf gegen eine andere ähm, Sch Schule und ich wurde dann also von dem Sportlehrer gefragt, ob ich dann nicht in der Schulmannschaft mit Tischtennis spielen wollte und habe ich ja gesagt und ähm, ich weiß nicht, ob das taktische Gründe waren oder warum auch immer, er hat mich auf alle Fälle an die Platte 1 gesetzt. Das heißt, ähm, ich galt als der beste Spieler in unserer Schule und habe dann gegen den besten Spieler der anderen Schule gespielt und das war ein ziemlich hochklassiger Vereinsspieler und der hat einfach ähm, so eine komisch geschnittene Aufschläge gespielt, die ich noch nie vorher erlebt hatte. Ähm, und da ähm, anhand dieses Beispiels kann ich gut ähm, erläutern, äh, wie dieser Lernmechanismus hier ähm, funktioniert, nämlich ich nehme wahr, dass ähm, der Aufschlag auf mich ähm, gespielt wird, und mache eine Reaktion und zwar spiele ich den Ball so zurück, wie ich ihn ähm, auf dem Kindergeburtstag oder in Sch Wettkämpfen in der eigenen Schule immer wieder zurückgespielt habe und wo er dann ähm, hinten in die Ecke lang äh, an, auf die Tischkante gegangen ist und das habe ich natürlich auch erwartet ähm, bei dem Spiel gegen diesen Vereinsspieler. Tatsächlich war es aber so, ähm, dass der Ball ganz schön weit ins Ausgegangen ist ähm, und ähm, dann habe ich also gemerkt, Mist, ähm, das erwartete Ergebnis entspricht nicht dem tatsächlich eingetretenen Ergebnis und dann muss ich meine Wahrnehmung differenzieren und zwar muss ich genauer hingucken und erkennen, was ist denn eigentlich jetzt der Unterschied zwischen dem ähm, Aufschlag, den ich sonst immer zurückgespielt habe und dem Aufschlag, den dieser Vereinsspieler jetzt mir immer ähm, vor den Latz knallt. Und wenn man da genau hinguckt, dann kann man eben nämlich unterscheiden zwischen einem geschnittenen Aufschlag und einem geraden Aufschlag. Und das ist das, was hier Differenzierung genannt wird. Früher hatte ich immer nur ein Konzept für Aufschlag und dann habe ich jetzt zwei Konzepte für Aufschlag, nämlich geschnittener Aufschlag und nicht geschnittener Aufschlag. Ja, okay und nachdem ich das dann also erkannt habe, war es leider dann aber doch so, dass es nicht nur einen geschnittenen Aufschlag gibt, sondern es ganz verschiedene unterschiedliche Schnittarten gibt und mein ähm, Gegenspieler, der das Modell wahrscheinlich nicht kannte, aber intuitiven Gespür dafür hatte, äh, wann ich mich auf seinen Schnitt eingestellt habe, hat genau dann immer die Schnittvariante gewechselt, so dass ich tatsächlich 21 zu 0 verloren habe, weil ich einfach keinen einzigen Aufschlag von ihm rüber gekriegt habe und selbst wenn ich selber Aufschläge gemacht habe, war es auch nicht besser. Ähm Gut, aber ähm, das ist jetzt nicht ähm, das Thema, sondern das Thema ist, dass sozusagen hier eine Differenzierung der Wahrnehmung stattfindet und die Idee von dem Hoffmann ist nun auch die, dass eine Differenzierung der Wahrnehmung immer nur dann passiert, wenn ähm, diese Wahrnehmung auch handlungsrelevant wird. Das heißt, ich kann mir hunderte Aufschläge angucken, ähm, wenn irgendwie ähm, das nicht relevant ist für meine Handlung, also wenn der Ball nicht manchmal ins Ausgeht und manchmal drauf geht, ähm, wenn das also nicht ja wie gesagt handlungsrelevant wird, dann gibt es auch keine Notwendigkeit hier ähm, zu differenzieren. Es wird notwendig zu differenzieren, wenn meine Handlungen sich ändern müssen. So zum Beispiel könnte man dann eben auch sagen, dass die Eskimos 100 verschiedene Begriffe für Schnee haben, weil das für sie handlungsrelevant ist, welche Art von Schnee das ist und dass hier ähm, sie dann je nach Schneeart ähm, differenzieren und dafür eben auch verschiedene Namen haben. Nebenbei ähm, dieses Beispiel mit den Eskimos und den 100 Arten von Schnee äh, ist vermutlich erfunden, aber immerhin gut erfunden, aber es ist ja doch zumindest so, dass auch Skifahrer durchaus fünf, sechs, sieben verschiedene Arten von Schnee kennen, die es erfordern, dass man die Technik ähm, anpasst an die die jeweils vorherrschende Schneesituation und nur deswegen, weil es notwendig ist, ähm, sie, die Technik anzupassen, ähm, merken wir überhaupt die Unterschiede zwischen den verschiedenen Schneearten und das, nur deswegen kriegen die eben auch Namen. Also sowas wie zum Be Beispiel Brucharsch, Pulver, ähm, plane Piste, eisige Piste, ähm, das sind alles so Begriffe, die die unterschiedlichen Situationen im Skifahren ja. bezeichnen. Gut, das ist also, achso und warum ist das jetzt Lernen ähm, durch Ausprobieren? Ähm, das ist einfach so, man muss einfach mal ausprobieren, ähm, was hier passiert, ähm, was, ähm, welche Handlung und welche Situation zusammen welchen Effekt ergeben und das dann jeweils ähm, ändern und differenzieren. Ähm, der Hoffmann ist nun ein ähm, Wahrnehmungspsychologe und deswegen ähm, hat er vor allem hier die Wahrnehmung im Blick, aber es gibt auch noch andere Dinge, ähm, die verändert werden können, ähm, zum Beispiel dieses Prädiktorsystem. Wenn ich jetzt mal bei diesem Tischtennisbeispiel bleibe, ähm, dann ähm, sagen wir mal, der würde immer den gleichen Aufschlag spielen und ich kriege ihn irgendwie nie so richtig vernünftig rüber und dann habe ich im Prinzip eigentlich immer die Wahrnehmung der Typ spielt einen Aufschlag auf mich mein Wunsch ich möchte den auf die gegenüberliegende Platte bringen und der springt mir aber immer weg und weil er mir immer wegspringt habe ich hier sagt mein Prediktorsystem oh der Ball der wird dir jedes Mal wieder wegspringen und ich versuche aber ähm, auszuprobieren und mein, ähm, meine Handlungen entsprechend zu ändern und irgendwann habe ich mal genau den richtigen Schlägerwinkel gefunden, dass der Ball auf der gegnerischen Platte landet und dann freue ich mich und dann ähm, ändere ich mein Prädiktorsystem und sage, aha, wenn ich diese Bewegung mache hier äh, in der Situation, dann ähm, landet der Ball tatsächlich auf der Platte und das ist ähm, Grund für mich das Prädiktorsystem so zu ändern und dann vorherzusagen, das ähm, sind die richtigen Bewegungen, die ich dafür brauche, wenn so ein Schnitt ähm, da irgendwie auf mich zukommt. Genauso ähm, kann man das bei anderen Beispielen machen, also wenn man äh, am Hochreck hängt und da hin und her hampelt, dann probiert man auch irgendwie aus, wie man das schafft mit einer Kippe in den Stütz zu kommen. Ähm, wahrscheinlich kriegt man noch ähm, hilfreiche Kommentare von ähm, Sportlehrerinnen und Sportlehrern oder von den eigenen Kommilitoninnen. Und ähm, irgendwann hat dieses Hampeln mal funktioniert und man ist durch eine Kippbewegung in den Stütz. Und dann muss man eben dieses Prädiktorsystem so updaten, dass man sagt: Aha, das waren also die äh, Reaktionen, die in der jeweiligen Situation dazu führen, ähm, dass die Kippe gelingt. Das Lernen durch Fehlerreduktion hier, das wirkt vor allem auf das Kontrollsystem. Es kann also zum Beispiel auch sein, dass ich jetzt sagen wir mal wieder beim Skifahren, dass ich über so einen kleinen Kicker fahre und ich springe ab und merke schon beim Abspringen, oh, da habe ich aber zu viel Impuls nach hinten gegeben und ähm, ich sage vorher, oh ja tatsächlich, ich werde wahrscheinlich hier auf dem Hintern landen und den Sprung nicht stehen können, das heißt das Prädiktorsystem ist völlig in Ordnung, ähm, dann muss ich ähm, beim nächsten Mal das Kontrollsystem ähm, dahingehend ändern, dass dieser Fehler, den ich da gemacht habe, nämlich ein bisschen zu sehr nach hinten abzuspringen, korrigiert wird und typischerweise weil ich ein ganz gut ausgeprägtes Prädiktorsystem habe, weiß ich auch schon, was ich da falsch gemacht habe, nämlich zu sehr nach hinten abspringen, ich muss ein bisschen mehr nach vorne abspringen, Mach das beim nächsten Mal und dann habe ich den Fehler reduziert und lande ein bisschen besser. Lernen am Modell. Lernen am Modell kennen wir alle. Lernen am Modell ist, dass irgendeiner was vormacht und wir machen das nach. Ähm, Lernen am Modell ist theoretisch gesehen eine ziemlich vertrackte Geschichte, weil ähm, wenn ich sehe, wie irgendjemand ähm, mir eine Bewegung vormacht, äh, woher weiß ich dann eigentlich, ähm, welche Kontrollsignale ich abschicken muss, damit die Bewegung, die ich mache, genauso aussieht, ähm, wie die, ähm, die das Vorbild gemacht hat. Ähm, also lernen am Modell funktioniert so, Vorbild macht vor, Lerner macht nach, ähm, aber die Frage ist, woher weiß der Lerner, ähm, was zu tun ist. Hier muss noch ein kleiner ähm, Rechtsschreibfehler korrigiert werden und das geht natürlich nur, ähm, wenn wir ein ähm, Prädiktormodell haben. Ähm, hier steht Vorwärtsmodell, was tendenziell genau das gleiche ist wie ein Prädiktormodell. Ähm, wenn wir ein Prädiktormodell haben, das einigermaßen gut funktioniert, und das mir sagt, aha, ja, wenn mein Gegenüber die Bewegung macht, dann habe ich schon eine Vorstellung davon, welche Kommandos ich abschicken muss, damit mein Körper die gleichen Bewegungen nachmacht. Und auf neurophysiologischer Ebene gibt es da einen ganz interessanten Befund, nämlich, dass es Neuronen im Gehirn gibt, die sowohl ähm, bei der eigenen Bewegung aktiv werden, als auch wenn ich die gleiche Bewegung beobachte. Das wurde irgendwie so beim, ähm, bei Affen natürlich wieder festgestellt, Affen kann man, ähm, wenn man Ethikkommissionen ähm, überzeugen kann, kann man ähm, Elektronen in, Elektroden ins Gehirn ähm, rein, stecken und dann messen, welche ähm, Neuronen wann aktiv werden und das war eigentlich eher so ein Zufallsbefund, ähm, dass ähm, die Forscher festgestellt haben, aha, die und die Neuronen ähm, werden aktiv, wenn der Affe eine Banane isst und dann hat der Versuchsleiter selber eine Banane gegessen und die gleichen ähm, Neuronen waren auch aktiv und dann hat man das natürlich systematischer untersucht und hat dann die sogenannten Spiegelneuronen gefunden, die also immer dann aktiv werden, wenn ähm, ein, eine Handlung beobachtet wird und auch wenn eine Handlung durchgeführt wird und das passt natürlich ganz gut zu so einer Idee vom Lernen am Modell, ähm, weil ähm, eine Vermutung ist, dass diese Neuronen sozusagen ähm, jeweils ähm, beides, nämlich die ähm, die das, also das Ansehen von Bewegungen und das Nachmachen von Bewegungen mit ähm, steuern. Gut, als letztes war noch die, das Lernen durch Wiederholung. Ähm, das weiß jeder Übung macht den Meister, das heißt wir müssen einfach, äh, können nur ganz selten gleich auf Anhieb ähm, eine Bewegung ähm, perfekt durchführen. Ähm, meistens braucht es dazu ähm, Wiederholungen und das, durch Wiederholungen wird man eben einfach besser. Das ist ein Mechanismus, wie man besser wird. Allerdings äh, ist die reine Wiederholung meistens nicht ähm, eine Erklärung für sich, sondern das steht zumeist in Verbindung mit den drei anderen äh, Lernmechanismen, die ich gerade vorhin aufgezählt habe und das braucht man nicht trennen und kann man auch nicht so genau trennen. Okay, das waren also die verschiedenen Lernmechanismen, äh, die es gibt, um ähm, Bewegungen ähm, zu erlernen, auch sportliche Bewegungen zu erlernen. Und damit ist dieser Schnipsel auch zu Ende.